Ich habe hier einen Kurs und da habe ich Gruppen angelegt und als Lehrkraft kann ich die Gruppenmitglieder hier anzeigen lassen. Die Frage ist nur, wie sehen Schüler eigentlich in welcher Gruppe sie zugeordnet sind? So ganz einfach ist das nämlich gar nicht, zumindest nicht in MEBIS implementiert. Die erste Möglichkeit ist es, den Schülern Zugriff auf die Teilnehmerliste zu geben. Hier im linken Menü, wenn ich da klicke dann kann man hier die Kursteilnehmer abrufen. Ist natürlich ein bisschen kritisch, weil dann auch so Sachen wie die E-Mail-Adresse einsehbar sind. Hier findet man aber dann auch seinen Namen und kann dann sofort sehen, in welcher Gruppe man Mitglied ist. Das Ganze kann ich dann in den Einstellungen festlegen. Und zwar gehe ich hier auf Mibis Kurseinstellungen, setze hier den Haken und dann kann ich das Ganze noch eingrenzen, wenn also der Schüler nur seine Gruppenmitglieder sehen soll, dann kann ich hier noch Gruppenmodus getrennte Gruppen festlegen. Da muss ich allerdings natürlich aufpassen, weil das dementsprechend dann auch für die Aktivität übernommen wird. Andernfalls muss ich das in der jeweiligen Aktivität wieder umstellen. Ich bin jetzt hier als Schüler eingeloggt, sehe im linken Bereich den entsprechenden Menüpunkt. Und sehe jetzt nur meine Gruppenmitglieder. Im Prinzip würde es aber sogar reichen, wenn ich einfach nur Zugriff auf das Kursprofil habe. Ich gehe hier mal als Max Mustermann auf mein Kursprofil. Dann sehe ich hier die verschiedenen Informationen und sehe auch hier unten, in welcher Gruppe ich Mitglied bin. Das ist nicht zu verwechseln mit dem MEBIS-Profil denn da sehe ich hier nur allgemeine Informationen, aber nichts Kursspezifisches. Und auf mein Kursprofil kann ich auch zugreifen, wenn ich nicht die Berechtigung habe, diese Teilnehmerliste abzurufen. Das heißt, es würde jetzt genügen, einen direkten Link auf das Kursprofil zu setzen. Im ersten Schritt nehme ich als Lehrkraft hier diese Berechtigung wieder raus So, dann gehe ich nochmal auf das Kursprofil, ich wähle jetzt hier mal meins aus und kopiere hier mal den Link raus. Diese Links sind natürlich individuell, das ist klar, die muss ich anpassen, je nachdem, wer es sich also eingeloggt hat. Und ich erstelle jetzt irgendwo im Kurs mal einen Link. Bei externe URL füge ich den Link hier ein, Der Name vergebe ich Kursprofil. So, und jetzt passe ich hier diesen Link an, über die URL-Variablen. Und zwar, wenn wir uns hier diese Adresse mal angucken, einmal gibt es hier ID und einmal gibt es Curse. ID, das ist die individuelle Benutzer-ID und das hier ist die kurs id Dementsprechend benenne ich das hier mit ID und dann hier entsprechend genauso. Dann muss ich hier auswählen bei Nutze die ID und beim Kurs, das ist jetzt nicht die Kurs-ID, sondern das ist ID nur. Und dann lösche ich das hier aus dem Link raus, alles nach dem Fragezeichen und gehe dann auf Speichern. Nein, ich mache vorher noch was anderes. Bei Darstellung mache ich nicht ein neues Fenster, sondern ich gehe auf Öffnen. So, dann wollen wir das Ganze mal testen. Ich habe hier meine Aktivität. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke dann komme ich zu meinem Kursprofil. Und wenn ich jetzt als Max Mustermann eingeloggt bin und auf Kursprofil klicke, dann komme ich zum Kursprofil von Max Mustermann. Ja, am besten verwendet man diesen Link dann auch in einem Fließtext, Arbeitsauftrag, wie auch immer. Dementsprechend habe ich hier den Filter bei Autoverlinkung zu Aktivitäten auf Angestellt. Die Aktivität hier, die verberge ich und mache sie verfügbar. Dann gehe ich zu einem Arbeitsauftrag, so und dann füge ich folgendes hinzu. Also zum Beispiel schaue im Kursprofil nach, in welcher Gruppe du bist, gehe auf Speichern und Anzeigen und dann wird diese Aktivität hier verlinkt, weil ich sie genauso benannt habe.